Guten Morgen, liebe Leute. Hier vom Kraftwerk Altenwirt, an der Donau. Ich habe quasi ein Lost Place erwählt, als meine Übernachtung heute. Und da einige sicherlich fragen, wie ich äh, übernachte, zeige ich kurz mal hier einen Blick auf mein Setup. Das ist eine Baumarktplane, am Ende zusammengenäht. Danke für den Tipp von von Joe. Darin spanne ich einen Bogenzweig und äh, auf die Art und Weise hat man wirklich schönen Windschutz. Selbst äh, suche ich aber so einen Platz aus, wo Windschutz ist, weil nämlich die die Plane sonst zu arg flattert. Auch heute Nacht hat so von 4 bis 6 ein bisschen geregnet. Und dann kann ich diesen Zweig, den ich äh, hochgesteckt habe, kann ich dann einfach abnehmen und äh, zumachen. Und die unteren, untere Kante kann man dann einfach nach innen hochkrempeln, sodass der ganze Regen nach außen abläuft. Es entsteht aber bei 1 Grad plus, was wir jetzt haben. Doch beträchtlich an Kondenswasser, sodass ich gleich also den Schlafsack ähm, und die Folie Baumarktplane erstmal während des Frühstücks zum Trocknen aufhänge und im Mittag nochmal. Okay, heute ist der achte Tag. Ziel ist Wien oder hinter Wien, Hainburg, da in der Nähe beim Carlos für ein Käffchen vielleicht. Auf Wiedersehen.